Hallo Katja. Hallo Norbert. Willkommen im Club der Running Experts. Freut uns sehr. Du bist eine begeisterte Läuferin, angehende Marathonläuferin und hast uns jetzt unterstützt, ganz, ganz viele Laufschuhe zu testen in den vergangenen Wochen. Aber stell dich doch selber mal kurz vor. Ja, ich bin Sportwissenschaftlerin, habe gerade meinen Master abgeschlossen, bin aber auch Laufcoach und Fitnesstrainerin und jetzt seit kurzem auch als Ambassador für die Running Experts unterwegs und freue mich total, euch hier die nächsten Wochen mit neuen Infos über Laufschuhe zu versorgen. Und läuft den Halbmarathon in 1,20, ich darf sagen, also wirklich, so. wirklich Expertise hier am Start. Ich beschäftige mich ja auch schon seit 20 Jahren mit dem Thema Laufschuhen, aber freut mich sehr. In den nächsten Wochen werden wir euch ganz, ganz viel Material zeigen auf YouTube, Instagram, Facebook, also folgt uns. Tolle Videos, tolle Laufschuhe. Vielen Dank Katja, hat großen Spaß gemacht. Definitiv.